So, Imperium und. Den Kruzu Kruz können wir jetzt mal wieder gegen Spinnen einsetzen. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Ja, aber gegen Spinnen. Ich sehe, ich sehe die Spinnen. Gegen die Spinnen. Die haben auch hier noch jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das moralisch besser Sie wurde. Nach Unfallberichten geschlossen. Ich, jetzt ich verstehe. Nicht. Ich warum? mit alter Macht zu besiegen. Das ist auch ein bisschen cheaten. Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. So Spinnen. Komm sterben hier was? Ich dachte, ich hätte noch was. Okay. Ich möchte mal anmerken, dass nach jedem Alter Magie benutzen genau derselbe Sound kommt, den man aus den aus den Filmen vom avatar kennt. Also das ist kein Zufall. Das ist das ist kein. Das haben die Entwickler nicht. Wirklich hoch. Vorschläge? Diesen Sound haben die Entwickler nicht grundlos gemacht, versteht da was ich meine? Also ich habe so die Vermutung, dass Avaraki und die flüchtig eigentlich nicht das Schlimmste sind, was wir, was wir anrichten. Okay, ich muss mal wieder umsatteln, ich muss mal ja, ich muss den Galium-Legiosa hinpacken. Ja toll, und wie sollen wir da jetzt hochkommen? ein bisschen niedriger. So kommt man da hoch. Kein Wunder, dass sich Leute vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen. Die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Darunter... Umwerfend. Hätte eine Treppe beschwören sollen. Sie brauchen wieder Reparatur. Der Zauberspruch wird so selten benötigt. Ich bin neben. Die Brücke hat schon bessere Tage gesehen. mal wieder sehr episch. Noch da. Ach, oh. ah, da ist sie wieder. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Yep. Diesen Viechern habe ich auch absolut keine Bedenken. Und was die Flüche angeht. Ich dachte da gerade wieder einen Spinner dem Boden. Wir mit Ihnen ich habe einen sehen zu haben. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat. Renner haben praktisch den Krieg erklärt. Ja. Ja, ich hasse Schlitten einfach so sehr. Funktioniert der Fluch auch wirklich, weil, weil ich es will? Hm. Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablenkung. Der nächste Kampf steht uns bevor. Warum bin ich nicht überrascht? Ein schmackhafter Pilztopf hätte jetzt was. Ich hab das Gefühl, Gefühl. Nein! Come can't by it. I can't help du, du hast mehr Ausdauer Och nö, spinnen oh, Wir bin jetzt den Silvester schon an ja, Ich stütze jetzt auf die kleinen Hier haben wir aufgeräumt. Du bist nicht übel. Für ein eins. Ah, und hier haben wir wohl die berühmte hufflepuff treue ja. Ah ja. Sucht die Höhle, jetzt können wir es auch mal machen. Jetzt können wir uns endlich in Ruhe umsehen. Da die Sprünge sind. Da ist eine Kiste. Entsendung! Das können wir brauchen, um da hoch zu kommen. Rivellio! da gibt es etwas auslösendes da müssen wir aber mal hoch um inszenio zu wirken in ein rohensymbol anhänger haben es nicht erkannt Ach, So hier. Verdammt. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir noch mehr Rudensymbole finden. Erstmal das hier frei machen. Mit, mit Spinnennetz ja. und Tau. Aktivieren tun wir es auch von hier unten. Das war exakt von dieser Stille aus. Das war unerwartet. haben es schon. Dann weiter hier. Okay. Isidoras Tagebräuntrag. Wie von einem regnerischen Schneier befreit, kehrte die Welt zu mir zurück. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich kann mich nur an seine Augen erinnern. der Ja, Leer vor Trauer. Aber auch ich entsinne mich, dass ich eine gewisse Euphorie verspürte, als der Schmerz verging. Aber dann begann alles sich zu drehen. Ich muss mir den Kopf verletzt haben, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ertasten, noch eine sehen. Aber der Schmerz ist beispiellos. Ich kann nur hoffen, dass es nie nicht der Schwarze ist. Wenigstens hat, es, hat er keine Schmerzen mehr. Was hast du da? Einen Tagebucheintrag von Isidora. Das stimmt nicht gut. uns, dieses Rätsel weiter zu entwirren. Das klingt nach unpositiven Auswirkungen des des Sebastian, das ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Großartig. Unsere Mühen waren das doch vergeblich. Schon. Trotzdem. Irgendwas an diesem Ort ist komisch. Ja, hier geht's zurück. Wesen kommt mit. Ich konnte ich doch bisher mit der alten Magie durch. Ist doch so ein Spiel, wo man durch kann. Wenn uns das Tryptichon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morganock hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem Anwesen in Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Hm. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isidora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Nein. Gut. Und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Sehen wir uns doch mal um. Das ist der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Wie ich geahnt habe, die gibt es wieder einen Spiegel, der Bitte Platzchen. sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute, gute Nachricht ist... Noch. Ja, in der Tat. Und was ist die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Aha. Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Moran Weem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Mit Geburt namens Notgog. Man hat mich gebeten, nichts zu sagen. Ich glaube, jetzt wird es langsamer Zeit. Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde. Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Miene vergessen, ja, wer wir gerade soll. waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Du weißt nicht, was du da redest. Atme mal kurz durch. Oh, ich weiß genau, was ich sage. Unglaublich. Es war ein Fehler, es ihm gesagt zu haben. Der Rassist... Professor, meine nächste Besenaufrüstung wird noch beeindruckender als die letzte. Kommen Sie schnell bei Spindwitches vorbei. Ah, ja, das ich vor. Sebastian läuft hier mal gegen. Ja, dann halt nicht. <lacht> okay, so. Sure. Bestien. So, was haben wir jetzt für Quests? Ich werde sehr bereuen, von dem Kobold erzählt zu haben. Es wird mir noch leid tun. Kaufe eine Besenverbesserung von RBWX. Genau da werden wir jetzt hingehen. Sprich, mit dem Porträt von Professor. Ich fest eine Kartenkammer. Oha. Geht's mit der nächsten Prüfung weiter oder was? Finde den Ort der dritten Hüterprüfung. Was schon jetzt? Das ist aber, das wird ja mal. Die Abstände werden aber immer kürzer. Immer ein paar Talente. Magieruf neues Zauberset, genau das das, das ist praktisch. Jetzt können wir hier mal eine Flüche belegen, aber der Kidaverfluch haben wir noch nicht. Und die Sebastian, ich weiß nicht, ob wir mit dem weiterhin gut bleiben sollten. Das haben wir noch nicht. Und ja, die Meliosa würde ich mal hinpacken. Weil ich hier eher das haben will. Und musst, kann hier noch hin. Reparo, Die Flüche, die man ja selten braucht. Welchen Fluch haben wir jetzt eigentlich noch nicht drauf der Liste? Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Okay, den haben wir nicht, aber gegen dann Fester verwandeln. Das tut jetzt nicht so unbedingt gut. Den haben wir, den haben wir jetzt auch dort. Den haben wir. Defendo haben wir hier. Expelliamos haben wir hier. Bombard haben wir hier. Den Fluch haben wir nicht, aber das Confringo, das ist ja durch Bombarder ersetzt. Flammenzauber haben wir hier. Also Incendio haben wir dort. Den können wir noch, den können wir noch Ding da gebauen, als Lumos. In Lumos müssen wir halt hier ein bisschen. Input Gallium corrected: Wenn Galium brauchen wir so selten und können wir mit Arcure ersetzen. Mit Arcure ersetzen können wir auch gleichzeitig dann hier. Das jetzt auch automatisch. Gallium Galium ein. Also haben wir eigentlich jetzt hier alles voll, was wir brauchen. Wir brauchen dann nur noch einen Slot für Avadek war und dann. Müssen wir eigentlich fast nie mehr. Wenn nur jemand Neues aus meiner misslichen zuweisen. Ich kann einfach nur durchwechseln. Oh. Weihnachtsschmuck. Finde ich noch ein Weihnachtsbell statt oder. Kriegen wir noch ein schönes, romantisches Weihnachtsevent oder müssen wir gleich mit der Prüfung weitermachen? Und danach ist Sommer. Na, Sommer nicht, aber Frühling. Das ist doch, Schwachsinn, wir können auch hier ein Besen abheben. Auch schön, Weihnachtsbäumchen. Ich muss noch mal in die große und da mal wie es dort aussieht. Wo ist denn die? Okay, das ist die Kartenkammer. Die große Halle ist hier. Da laufe ich doch gleich mal erstmal hin. Würde ich doch mal sagen. Den Anblick der großen Halle mit Weihnachtsbäumen will ich mir nicht entgehen lassen. Aha, interessante Diskussion im Hintergrund. Ein riesiger Weihnachtsbaum. Weihnachten nur oh kurz. Ich hoffe, wir kriegen hier irgendwie so eine Szene, die... Weihnachten mit irgendwie einem Weihnachtsball oder so gewürdigt. Ich bezweifle das aber langsam. Nicht so, die, nicht so die Quests, die wir aktuell verfolgen müssen. Die Hauptquests. Ein wenig Weihnachts-Skills. Und hier noch? Nein, aber nicht. Ist geschmückt. Ein äh, Bund nicht weihnachtlich geschmückt. Selbst die äh, gute Gläser sind geschmückt. Bei Weib und Slown Oh! keinen. Bei Weib und slowen sieht es immer noch blöd aus. Auch schön und geschmückt. Ein riesiger Tannenbaum. Eis an den Wänden. Wow. Da wünsche ich mir wirklich so eine kleine kleine Zwischensequenz. Wo ein bisschen Weihnachtswillen rüberkommt. Was glaubst du, wie lange Black noch Schulleiter bleibt? Ich habe Verband in Amerika. Hier waren wir auch noch nie. Ist hier großartig. Ich habe einen Schlüssel. Und geht der hin? Wir sollten mit den Freunden von Mr. Bickel sprechen. Ich glaube, ich kann mich von zu Hause davon schleichen. Wir treffen uns in der Nähe von Hawksmead und überlegen uns einen Plan. Da muss ich gerade sowieso hin. Wo ist ich der Schrank? Ich weiß, wie und wo ich die Zentauren um den Schutz der Schnatzer bitten kann. Treff mich im verbotenen Wald. Das machen wir auf jeden Fall, bevor wir hier noch die nächste Hauptquest annehmen. Jetzt habe ich alles verloren. Schlüssel und die, die Artur selte. Ja, gut. Collegehof. Und jetzt erst ein Dikt. Schöner Garten. Ach, hier sind die Fenster zum Hafengemeinschaftsraum. Hafe das meine ich idyllisch ist hier. Ja, das nimmt Aussicht. Das haben wir jetzt mal Aufträger Das machen wir jetzt nächstes Machen wir erstmal die Beziehungsquests und dann die Hauptquests Aber erstmal Ich bin nicht mehr mit dem Bugreif geflogen. Einfach durch die Tür auf Hogwarts durch. Ach ja, dieser Soundtrack. Sagen, das wird eine A-Landung, aber nein, gar <lacht> eine lustige Landung war es. Ah, Hogsmeade. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade nee, Wacht. Oh, Hogsmeade mit. <lacht> da ich ein paar Minuten, ein paar Sekunden gebraucht, um zu registrieren. Ich auch, es mit der Weihnachtsstimmung ist. Hallo, schön, Sie wiederzusehen. Wie immer habe ich, ich für hab Sie einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Hm, 4000. Das ist normalerweise ziemlich viel, aber ich bin stinkreich. Ich habe fast 10000 hier. Wow wir noch was verkaufen ja wir haben hier wieder einiges mit dabei können wir noch ein bisschen geld mitnehmen hätten mal gucken können ob wir eins das ein davon gebrauchen können und 10.000 gesammelt danke fürs vorbeischauen hoffentlich bis bald ich bin reich ist nicht Sie mehr werden ganz diesen Besen so, lieben. Das verspreche ich Ihnen. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich. Die neue Verbesserung ist montiert. Ich bin so gespannt, was Sie davon halten. Das mag vermessen klingen, aber. Sie möchten einen noch ausführlicheren Flugbericht? <lacht> Sie kennen mich gut. Ich habe es fast geschafft. Ich glaube, ich kann das Besenfliegen noch etwas verbessern. Miss Reyes veranstaltet ein Wettfliegen an der Südküste. Ist allerdings nicht ganz ideal. Da sich dort Randrocks-Leute und Erschwinderinnen herumtreiben Ach, sollen. Weg. Aber wenn sie hoch genug fliegen, sollte ihnen nichts passieren, glaube ich. Da bin ich unbesorgt, Mr. Weeks. Ich suche dann die Melder. Ich hoffe, Sie können die Wettflüge abschließen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Verbesserung ein Riesenerfolg wird. Aber passen Sie auf sich auf. Ich freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Der Himmel ist die Grenze. Ich könnte jetzt die neue Verbesserung ausprobieren? Ja, später. So, jetzt erst mal Beziehungsquest. Okay, Poppy oder Natty? Natty ist hier schon in der Nähe. Der verbotene Wald liegt dann auch auf dem Weg. Machen wir eins nach dem anderen. Natty hat sich wieder rausgetraut. Ah, ich hoffe, die hat hier keinen... Macht dumme Sachen. Bist du bereit, Harlow zu erledigen? Ich bin bereit, Hallo zu Fall zu bringen. Ich will dich nicht, Ich in der weiß, Formel. dass du einen Plan hast. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickels Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickel sprachen. Agabus Philbert? Otto Dibble sowie Mr. und Mrs. Rape. Na gut, am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, mhm. als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Wo kann ich seine Freunde finden? Bei Mr. Rape bin ich nicht sicher. Aber seine Frau Daisy ist oft in Hogsmeade, genau wie Agabus Filbert. Und Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts, also findest du ihn vermutlich dort. Ah ja. Sag mal, welche Informationen brauche ich denn von diesen Leuten? Sie wissen vielleicht, welche Beweise Mr. Bickel gegen Harlow hatte. Oder vielleicht haben sie selbst Beweise. Wir müssen herausfinden, was genau sie wissen. Gut, ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste auf dich ist, Verlass. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Aber bist du wieder zurück? kann auf. ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Hass auf dich auf, wenn das sie nicht von ihren...